Da dürften heute Abend so einige aufgeatmet haben aus den eigenen Reihen. Denn die kontroversesten Debatten, so schien es meist, führte er mit seiner eigenen Partei. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer ist heute Abend mit sofortiger Wirkung aus der Partei Bündnis 90 Die Grünen ausgetreten. Nach fast drei Jahrzehnten Mitgliedschaft. In all den Jahren war Palmer immer wieder angeeckt, nahm bei den Grünen unpopuläre Positionen ein. Ausgerechnet bei den Kernthemen wie Migration positionierte er sich so weit außen, dass er für den Geschmack seiner Parteifreunde schon lange Grenzen überschritten hatte. Hinzu kamen immer wieder Äußerungen, die beleidigend oder rassistisch waren. Zuletzt am Freitag, nach einer Debatte über das N-Wort und einen Judensternvergleich, zog er nun Konsequenzen und kündigte auch eine Auszeit an. Fabian Siegel. Noch im Oktober hatte Boris Palmer hier vor dem Rathaus seine Wiederwahl zum Oberbürgermeister gefeiert. Doch heute erklärte er eine Auszeit und seinen Austritt bei den Grünen. Die Reaktionen in seiner Stadt zwischen Erleichterung und Überraschung. Ich finde es das gut, dass er endlich Konsequenzen zieht aus dem, was immer um ihn los ist. Ich bin schon ein bisschen irritiert, dass Boris Palmer diesen weiten Schritt jetzt gegangen ist. Was die Auszeit genau bedeuten soll, auch für sein Amt als Tübinger Oberbürgermeister, ließ Palmer auch auf ARD-Nachfrage offen. Der Auslöser? Palmer hat auf einer Veranstaltung am Freitag in Frankfurt das sogenannte N-Wort benutzt. Eine früher gebräuchliche, heute als abwertend und rassistisch geltende Bezeichnung für schwarze Menschen. Ja, ich benutze das Wort Neger. Natürlich auch hier in diesem Raum. Weil der simple Sprechakt keinerlei Auskunft darüber gibt, ob die Person ein Nazi ist oder nicht. Schon auf der Straße hatte palmer auf Nazi-Rausrufe von Studierenden reagiert. Halt von einem einzelnen Wort. Und dann, und dann wisst ihr alles über den Menschen. Tschüss. Ja, weil du verwendest das mit einem Grund. Das, das, das ist nichts anderes als Tschüss. der Jodenstern. Es ist der letzte in einer ganzen Reihe von Niklas. Immer wieder hat Palmer polarisiert, kritisierte die Flüchtlingspolitik unter Kanzlerin Merkel. Eine Kampagne der Deutschen Bahn, weil er schwarze Menschen darin überrepräsentiert fand, beleidigte den Fußballer Dennis Aogo auf Facebook. Die Grünen beschlossen auf dem Landesparteitag 2021, ein Parteiausschlussverfahren gegen Palmer einzuleiten. Seit 2022 ruhte seine Mitgliedschaft als Kompromiss. Die grüne Landesspitze teilt am Abend mit, Palmer sei heute endgültig aus der Partei ausgetreten. Die Bundesgrünen begrüßen das. Boris Palmer hat heute seinen Austritt erklärt. Dieser Schritt ist folgerichtig, teilt Bundesgeschäftsführerin Emily Büning mit. Selbst Rezzo Schlauch, ehemaliger Mitstreiter und bis gestern Palmers Anwalt, sagt, mit dem Judensternvergleich sei eine Grenze überschritten. Für den Vergleich hat sich Palmer heute entschuldigt. Die Erwähnung des Judensterns war falsch und völlig unangemessen. Niemals würde ich den Holocaust relativieren, wie kritisiert wurde, heißt es in seinem Statement. Der Tübinger OB teilt darin auch mit, sich professionelle Hilfe zu holen, um neue Methoden der Selbstkontrolle zu lernen. Was genau das heißt, ließ er ebenfalls offen.